Jetzt geht es um den ersten Diagrammtyp, das einfache Balkendiagramm, und ich habe dafür wie immer einen Beispieldatensatz von Starter geöffnet, nlsw88.dta und ich habe einen dufall geöffnet und habe hier das Beispiel notiert, anhand dessen wir uns ein einfaches Balkendiagramm anschauen wollen. Und zwar wollen wir gucken, wie hoch ist der Anteil der Befragten, die einen College-Abschluss haben. Dafür schauen wir zunächst mal in den Datensatz. Da haben wir hier die Variable zum College-Abschluss. Wo ist sie hier? Mit dem Variablen-Namen colGrad. Und für diese Variable schauen wir uns zunächst mal eine Häufigkeitstabelle an. Dafür schreibe ich tabulate und dann den Variablen-Namen colGrad das markiere ich und führe es aus und wechsle wieder in meine Benutzeroberfläche. Und dann sehe ich jetzt hier in der Häufigkeitstabelle, dass von den 2.246 Befragten 1.714 keinen College-Abschluss haben, 532 Befragte haben einen College-Abschluss. In Prozenten sind das 76 und 24 Prozent gerundet. Und diese Information wollen wir jetzt gerne als Diagramm darstellen und dafür eignet sich das einfache Balkendiagramm. Wenn man den Befehl direkt im Do-File eingeben möchte, lautet er folgendermaßen graph bar, over und dann gibt man in Klammern den Namen der Variable an, für die man das Diagramm erstellen möchte. In diesem Fall heißt die Variable callGrad, so wie oben in der Häufigkeitstabelle den Befehl Markiere ich und führe ihn aus, Wechsle nochmal hier rüber in die ähm, Ausgabe, damit wir jetzt direkt nebeneinander sehen können, wie die Häufigkeitstabelle aussieht und wie das zugehörige Diagramm aussieht. Wir hatten hier 76% der Befragten, die keinen Collegeabschluss haben und diese 76% der Befragten sind hier abgetragen und dann haben wir 24% der Befragten mit einem Collegeabschluss, die 24% sind hier abgetragen. Das ist im Prinzip schon alles, wie man ein einfaches Balkendiagramm mit prozentualen Angaben erstellt, wenn man direkt den Befehl in den du file eingibt. Wenn man den Befehl noch nicht kennt, kann man dieses Diagramm natürlich auch über das Menü erzeugen. Dafür gehe ich hier oben im Menü, das hier ist die Menüleiste, gehe ich auf den Punkt Graphics und wähle dann aus hier den zweiten Punkt Bar-Chart, das sind die Balkendiagramme. Und dort kann ich jetzt auswählen, unter in dem Main-Tab hier ganz links, welche Art von Diagramm ich erstellen möchte. Graph of Summary Statistics ist in diesem Fall hier nicht relevant, weil wir keine äh, Statistik in dem äh, Diagramm erstellt haben möchten. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn wir Mittelwerte darstellen möchten, sondern wir möchten hier Graph of Frequencies within Categories. Das heißt, wir möchten wissen, wie häufig kommen die einzelnen Kategorien der Variable vor. Oder wir wollen Graph of Percent of Frequencies. Das wäre also dann, wenn wir ein Diagramm mit prozentualen Angaben haben möchten. Das würde dementsprechend, was ich gerade eben erstellt habe. Das heißt, wir können hier die Auswahl so lassen, wenn wir wieder die prozentualen Angaben haben möchten. Hier können wir noch wählen, ob das Ganze vertikal oder horizontal dargestellt werden möchte. Als zweiten Schritt müssen wir jetzt in den zweiten Tab wechseln mit dem Namen Categories und hier können wir jetzt auswählen, welche Variable dargestellt werden soll. Dafür muss man einmal kurz hier auf Group 1 klicken und kann dann auswählen, welche Variable hier dargestellt werden soll. Ich wähle jetzt hier die Variable zu dem College-Abschluss aus. Wo ist sie? Hier, CallGrid. Und dann klicke ich hier auf Submit. Submit hat den Vorteil, dass das Dialogfenster offen bleibt und ich mir hier noch weitere ich hier noch weitere Änderungen vornehmen kann, wenn ich das möchte. Wir sehen jetzt, das Diagramm wurde genauso erstellt wie gerade eben. Und hier unten in der Ausgabe wurde auch der dazu passende Befehl angezeigt. Das heißt, ich kann jetzt diesen Befehl hier kopieren und in meinen Do-File einfügen. Wenn ich jetzt mich dafür entscheide, hier keine prozentualen Angaben ähm, anzeigen zu lassen, sondern die absoluten Häufigkeiten, dann kann ich hier wieder in den Main Tab zurückwechseln, kann hier die ähm, Einstellung ändern von prozentualen Angaben auf die absoluten Häufigkeiten, kann hier wieder auf Submit klicken und dann passieren wieder diese zwei Dinge, die immer passieren, wenn ich ähm, im Menü auf Submit klicke. Zum einen wird das Diagramm hier angepasst. Ich habe jetzt hier auf der Y-Achse nicht mehr die prozentualen Angaben stehen, sondern Frequency, also die absoluten Häufigkeiten. Ich sehe also hier, dass ungefähr 1700 Befragte keinen College-Abschluss haben. Wenn ich jetzt den Befehl, der zu diesem Diagramm führt, in meinen Do-File kopieren möchte, kann ich einfach hier wieder in der Ausgabe gucken, wie der Befehl heißt. Graph bar in Klammern count, comma over callgrade. Das heißt, hier wurde eben noch in Klammern Count eingefügt, um von prozentualen Angaben auf absolute Häufigkeiten zu wechseln. Ich kopiere den Befehl einmal hier copy, und füge ihn dann hier in meinen Do-File ein und schreibe einmal kurz dazu. Einfaches Balkendiagramm mit absoluten Häufigkeiten. Soweit zum ersten Diagrammtyp. In den weiteren beiden Videos folgen dann das gruppierte Balkendiagramm und das Balkendiagramm mit Mittelwerten.